Sehr geehrte Besucher der Frankfurter Buchmesse, es ist uns ein Vergnügen, eine junge und perspektive Schriftstellerin, Sofia Živković, Ihnen vorzustellen. Sofia Živković hat auch starke Beziehungen mit der deutschsprachigen Literatur und dem deutschsprachigen Raum. Sie ist auch Verlagerin vom Verlagshaus No rose und auch die Gründerin dieses Hauses. Sie wird sich auch bei der Frankfurter Buchmesse dieses Jahr auch als Verlagerin vorstellen. Ich bin Philologin, ich lebe in Belgrad. Ich habe drei Aufenthaltsstipendien bekommen in Österreich. Ich habe zwei Monate in Graz verbracht und, zwei Monate, und auch zwei Monate in Krems verbracht. Ich habe vier Bücher publiziert. Und mein, der Titel meines letzten Buches ist Lesser, Uri Lesser hat gewartet. Lesa war ein Maler aus Berlin und er hat mich äh, viel inspiriert. Äh, und äh, ich habe gegründet ein, ein, Residen ein Residence ein gegründet in Serbien. Äh, es ist ein Austausch, Austausch äh, zwischen, zwischen Österreich und Serbien. Könntest du uns ein paar von deinen Geschichten vorlesen? Ja, Diese in sicher. Wir sehen uns auf srbskisch. Poslasičena Silola. Ulic ist ja mhm. okay. si bilo Beskrina. Ljudi su nas netreli, gledali, zatočeni na želničkim stanicama, čekajući voz, koji ich obrsti upredeo lepši nego njihov lutešnji zid. Preset sa Dunom panonijo u mezu nože, seče u svet na raspačene trgove, na prazne pijece. Potriban je bio megafur. Napučenu subine, punom nepredmetnom otomljenog zaliva, dogodila se jedna noći promijenila sve zore koji su došli do posli. Prstilo je malo zeleni boje sa neba, granica je od jednu bila jako daleko. Horizonti je okavimo načelo. Želeli su nas se zauvek iz grada o um, kojem se ništa novo ne smije izmisliti. Nur nas štiti, svojom gradeničkom istorijom šalje mirove i kužne košave, ali to nije bio taj isti grad koji ko, ko smo mi vi vidjeli. A stari es gibt nicht viele Arten, den Altweiberer Herbst zu wiederholen, außer wieder bis zu jener Auslage zu marschieren, wo ich hingehen eine, und eine säuerliche Bosa auf Ex trinken musste. Die Straße war endlos. Die Leute sahen uns unverwandt an, verbannt an, auf Bahnhöfe in Erwartung eines Zuges, der sie in eine Gegend bringen würde, die schöner ist als ihre innere Mauer, die Donau durchschneidet, Bannonien und Noesien. Mit einem Messer sie schneidet ihre Welt in zerstückelte Plätze, in leere Marktplätze, Arm in Arm, ein mögliches Wesen mit einem unwirklichen Schatten des Mündlichen. Wir brauchten ein Megafon. Auf der hohen See des Schicksals, in diesem unscheinbaren Atom seiner Bucht, im toten Winkel der Fügung, ereignete sich eine Nacht und veränderte alle Morgen. Die ihr später folgten, ein wenig grüne Farbe spritzte vom Himmel herunter, in die Gläser mit säuerlicher Bosa. Sie erfrischte den Geschmack der Angst. Sie gab Gift hinein, von dem man länger lebt. Die Grenze war auf einmal sehr weit weg und der Horizont färbte meine Stirn mit Blut. Man wollte uns für immer aus der Stadt vertreiben, in der man nichts erfinden darf. Die Donau beschützt uns durch ihre Geschichte von Entrunken. Sie schickt Wirbel und verseuchte Ostwinde. Aber das war nicht dieselbe Stadt, die wir gesehen haben, die Balkansche Straße hinauf. Arrhythmen erschafften immer eine Fata Morgana des Gartens. Die Bosa war sauer wie Regenwasser, aber der alte Konditor mochte uns gern. Hier schreiben wir nur Schreiben mit. Magu samo da ođe. Možda u neki mali pogrešni gradnju ušću koje se nije desilo. Magu samo da napisem sve svoje dolazeći oblikom erljel. A ne mogu da napisem ni jedno pismo, u kojem ću izostaviti redove o Pokazivanje ličnih isprava pred ulazak za jednu sobu. Nema pechatiranja. Potpis službenika, neve što izvedem bez ruku. Imate li nešto da prijavite? Imamo. Oluju, poeziju, neplanirani život, u šumu nepoznatog imena. Idelic leže u ramenima carimici. Ne možemo unutra. Koliko dozvola treba za ovaj misir? Pitam ja. Samo jedno. Ono koje je napravljene od peska i vode. Samo jedno. A vi baš to nemate? ich ne ne si ja ne ja, Ich kann nur weggehen. Wohin auch immer. Vielleicht in eine kleine Grenzstadt an der Flussmündung die nicht stattgefunden hat. Ich kann nur alle meine Ankünfte in Form von Flecken aufschreiben, ich kann aber keinen Brief schreiben, indem ich Zeilen über anemische Haut an anlassen werde. Der trippelnde Gang von einem Flussufer zum anderen, das Einatmen von Wind, die Geschwindigkeit, mit der er bläst, steigert unsere Lungenfunktion. Das Zeigen der Personaldokumente vor dem Betreten eines Zimmers. Es gibt kein Abstempeln. die Unterschrift des Beamten, ist ungeschickt aufgeführt, nur mit einer Hand. Haben Sie etwas anzumelden? Ja, haben wir. Das Gewitter, die Poesie, das ungeplante Leben, den sturmbewegten Wald mit einem unbekannten Namen. All das melden wir an, und sie zucken weiterhin mit den Schultern man kann nicht hinein. Wie viele Bewilligungen braucht man bis nach Messia, frage ich. Nur eine, jene aus Sand und Wasser. Nur eine, und sie haben gerade diese nicht. Anstatt von Messia läufst du, um den Mond über dem Kai einzufangen. Ein Schäckchen mit Lavandeblöten ist über dem Stadtplan verstreut. Ich sitze da und denke dass ich in diesem Moment nur mit österreich-ungarischen Kronen zahlen kann, deren Ablaufdatum verstrichen ist, und dass ich, wenn ich es ist in Ordnung sage, danke für die Wunden, meine. Der Champagner platzt in meinen Schläfen. Diesen Ort kann ich nicht verlassen, ohne mir Haut und Erde zu verbrennen. Und die Regenfälle? Was machen wir mit dem Regen? Da, wo du bist, gibt es keinen Regen, und deshalb kann auch ich nicht dort sein. Und hier, wo ich bin, sind die Straßen unaufhörlich nass und glänzen wie anemische Haut.